auf der Gamescom am Stand der Schweiz und wir haben hier eben ein Spiel gesehen, ähm, das hat mehr Jubel verursacht als Final Fantasy in Halle 9 ähm, und ähm, das äh, ja wer macht sowas, wer macht so ein Spiel? Also äh, das sind zwei verschiedene Dinge, das eine ist wer macht das Spiel und das andere ist wer macht die Plattform, worauf das Spiel gespielt ist ähm, und äh, ich bin jetzt von der Plattform, ich bin von Air Console, ich mache selber auch Spiele für Air Console und zwar. Ähm, und äh, das Coole daran ist eigentlich, dass man mit den mit Handys als Controller spielt auf einer großen äh, jetzt hier Leinwand oder sonst einfach auf einem äh, Screen Fernseher Computer. Und das Spiel selbst, äh, das heißt The Neighborhood, und das äh, das wird gemacht von DNA Studios aus der Schweiz. Also Schweizer Plattform, Schweizer Booth, Schweizer Spiel. Richtig unter dem Namen Swiss Games hier. Und äh, wie viele ent entwickeln für diese Air-Konsole Spiele oder sind das auch alle Schweizer Firmen oder ähm, ist das, äh, kommt das nur aus der Schweiz? Ähm, also eben die Plattform selbst wird in Zürich gemacht, aber ähm, die Entwickler kommen eigentlich von äh, allerorts. Also es gibt einige Schweizer, die für Air-Konsole was machen oder schon gemacht haben. Ähm, wir haben aber auch sehr äh, viele internationale Entwickler, also wir haben einige aus, einige aus Deutschland, einige aus den USA, ähm, äh, gerade kürzlich haben wir ein Spiel veröffentlicht aus äh, Kanada und ähm, noch einige andere Länder, die auch schon, also noch Developer aus anderen Ländern, die auch schon Spiele geliefert haben. Das ist eine Plattform, die also eine einfache Möglichkeit bietet für Spieleentwickler. Was sind das so für Leute, die Spiele dafür entwickeln oder überhaupt Spiele in der Schweiz entwickeln? Wer, wer traut sich daran? Sind das große Firmen? Sind das Studenten, die dann sagen, wir wollen auch mal ein Game entwickeln? Also ähm, im Moment sind die Teams, die für Air Spiele machen, eher noch sehr klein. Also das sind meistens so äh, Studios von zwei bis äh, zehn Leute, die, äh, die diese Spiele machen. Ähm, das spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass es größere Studios auch nutzen würden. Ähm, aber wir sind natürlich auch noch hier erst so am wachsen und wir, das breitet sich hier so langsam aus, dass da auch mal äh, noch mehr Teams zukommen und dann können wir auch immer mehr auch mit größeren Studios reden natürlich. Ähm, sonst ja, wir haben auch ein, einzelne Spiele von Studenten. Wir suchen auch aktiv zusammenarbeiten mit äh, Game Design-Unis, also oder Unis, die Game Design äh, verwandte Studiengänge haben, ähm, wo wir dann so äh, Contests machen können für Studenten eigentlich. Ähm, aber durch, äh, andere Spiele sind, sind von etablierten Studios, die schon. Äh, äh Spiele veröffentlicht haben. Ähm, das coole ist an der Air Console, dass es sehr einfach ist, ein Spiel wirklich äh, an die Öffentlichkeit zu bringen, weil das ist nachher kostenlos verfügbar auf der Homepage. Ähm, und äh, wir fungieren da auch ein bisschen als Mini-Publisher, also wir äh, machen auch Promotion, wir erstellen, promotionsmaterial Material und verteilen das auf unseren Kanälen. und ähm, wir haben jetzt auch schon eine gewisse Community und das ist zum Teil größer, als das ein einzelnes kleines Team, äh, also so erreichen wir mehr Leute. Ähm, und äh, ja, mit jedem, mit jedem Entwickler wachsen wir auch ein bisschen mehr. Und wir haben jetzt mittlerweile haben wir 40 Spiele. Kurz Spiele, teilweise von, von Studenten, dann äh, gibt es Kooperationen mit Universitäten. Was äh, braucht man denn für Leute, um solche Spiele oder andere Spiele zu entwickeln? Ähm, was muss man denn machen, um Spielentwickler zu werden? Also äh, grundsätzlich ein Spielentwickler zu werden, muss man ganz viele, viele verschiedene Dinge können. Also die, die wichtigsten Aspekte so generell von Spielentwicklung sind äh, Programmierung. Ähm, dann kommt es auf an, ob man 2D oder 3D arbeitet, das ist dann entweder so zeichnen, illustrieren oder halt äh, 3D-Modeling, texturieren, animieren, äh, das sind so die, die größten Bereiche und ähm, das gilt natürlich auch für air Console games ähm, Gehen Sie speziell an spezielle Studiengänge ran, also die programmieren Studiengänge oder die Designer äh, oder ist das ähm, ja, eine Sache, die offen ist bzw. das ist eher breite Studiengänge, die es da an der Stelle gibt? Also wir sind offen für alles. Die bisherige, also eine bisherige Zusammenarbeit war mit der Zürcher Hochschule der Künste, wo auch ich selbst studiert habe. Also da, Daher hatte ich da die richtigen Kontakte. Und das ist ein sehr allgemeiner Studiengang. Da lernt man eben genau alle Aspekte von Spielentwicklung. Also Programmierung, also Art, äh, Game Mechanics, äh, Storytelling, Character Design, alles was da sonst noch so beinhaltet ähm, und das ist natürlich sehr cool, weil äh, Studenten, die von allen Bereichen ein, bi ein bisschen einen Einblick haben, ja, das, das, das ist ein Vorteil in einem Team, wenn auch der Artist weiß, wie das dann ins Spiel eingebaut wird und, und so. Das heißt, Sie sehen dafür, dass man ein breites Studio macht, einen Vorteil, weil man dann im Grunde auch alle Aspekte des Spiels im Blick hat. Wie sieht es mit Spezialisten aus, wenn ich jetzt sage, okay? Also, ich denke äh, so die der Hauptunterschied oder das ist eher so ein Unterschied zwischen, wo will man nachher arbeiten, in was für einem Team. Weil je kleiner das Team ist, desto mehr müssen alle Teams sind, Allrounder sein. Und ähm, in der Schweiz ist es so, dass wir äh, sehr viele kleine Teams haben. Das, also nicht nur in der Schweiz, es gilt auch äh, international. Man findet noch schnell mal ein kleines Team, die, äh, mit dem man zusammen Games machen will. Ein, in einem größeren Studio wird man nicht, zum Teil nicht so einfach Teil von. Und wenn man natürlich äh, zu einem Studio mit 500 Leuten geht, ja, nee, da muss man sich schon spezialisieren. Aber dort sind es dann eher in den Führungspositionen die Leute, die äh, einen Überblick über alles haben. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Das heißt, in vielen Bereichen, wenn es kleine Teams sind, gerade die so kleinere Spiele entwickeln, funktioniert fast so wie eine Band, habe ich das Gefühl. Ja? Also man findet sich zusammen, ja, bestimmte ja. Spezialisten, mal jemand, der alles kann. Ja, das ist äh, der Vergleich ist nicht so umfassend. Ja. Und wie sieht das aus in der Schweiz, äh, die Games Sind das kleine Firmen? Gibt es da bestimmte Trends, die gerade vielleicht in der Schweiz besonders gut funktionieren oder vielleicht auch in Europa besonders gut funktionieren? Das ist schwer zu sagen. Ähm ich denke, also wir haben sehr. Es ist schwierig, schwierig von allgemeinen Trends zu reden jetzt in der Schweiz. Wir haben definitiv viele kleine Studios und auch sehr viele so ähm, Spiele, die auf ihre Art sehr eigen sind und dadurch herausstechen. Also, wir hatten einige, einige Spiele, die sehr eigene Grafikstile hatten, andere mit sehr originalen Mechaniken oder or origineller Atmosphäre so und. Äh, in der Schweiz ist noch nicht so riesig, also es ist jetzt nicht äh, so diese Milliardenindustrie, die das in Deutschland ist, aber dafür haben wir sehr viele so kleine äh, Edelsteine, die, äh, die immer auch sehr gut ankommen. Also wir haben äh, hier an der Booth eigentlich einiges, das schon, äh, das schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch international. Also wir haben äh, Niche ist da hinten, das ist ein Spiel, das hat gerade kürzlich auf Kickstarter etwa 80.000 Euro gesammelt äh, und geht jetzt dann auf Early Access auf Steam. Und äh, ein anderes Spiel ist F.A.R. Ähm, das jetzt auch, das war in der E3 diesen Frühling und wird von allen Seiten gelobt. Und das sind so auch kleine Projekte mit so zwei bis fünf Leuten, die beteiligt sind, aber die sehr gut ankommen und international eigentlich relativ hohe Wellen schlagen dafür, dass die Schweizer Industrie doch noch sehr klein ist. Wenn sich so eine Gamebranche in der Schweiz, in Europa oder auch kleine Publisher, kleine Unternehmen, kleine Studios etwas wünschen dürften, was sie noch brauchen von der Gesellschaft, der Politik, was könnte das sein? Um. Also ich meine, man möchte immer mehr Unterstützung, <lacht> natürlich von allen, äh, ne, aber... Aber was das, für Unterstützung? Ja, also was es gibt zum Beispiel und was sehr cool ist, ist der Call for Projects. Das wird von der ProLWZ, die auch diese Swiss Games Booth hier aufgestellt hat, gemacht und da wird eben wirklich Funding in vielversprechende Projekte gesteckt. Und sowas kann man natürlich immer ausbauen. Das, das geschieht zurzeit alle zwei Jahre, soweit ich weiß. Und äh, da werden 250.000 Schweizer Franken äh, investiert in verschiedene Projekte. Ähm, und das ist eigentlich so eines der, ja, der, der stärksten Tools für Entwickler in der Schweiz, um irgendwie äh, was zu erreichen. Und ähm, das ist super, dass es das gibt und das könnte man natürlich immer noch größer machen und noch mehr Geld reinstecken und damit noch mehr Studios helfen. Also nichts, was sie nervt zu sagen, mein Gott, warum kommt Nee, die Gesellschaft, die Politik nicht mal endlich drauf. Ja, es hat zu ändern. Schon, also was eher so in der Schweiz ein bisschen schwierig ist, ist so die, äh, die Akzeptanz generell von der Gesellschaft und auch der Politik von Spielen als, als Medium, einerseits als Künsch, künstlerisches Medium und andererseits auch als, äh, als wirtschaftlicher Zweig. Also einfach, dass ähm, die Leute entweder das Gefühl haben, ja, äh, das müsste sich einfach so selbst halt entwickeln und das klar kann man sich da, kann man da die Gameindustrie sich selbst überlassen aber man könnte da halt auch mit etwas mehr Funding und etwas mehr Förderung wahrscheinlich sehr viel rausholen und das in der Schweiz zu einem größeren Wirtschaftszweig machen ähm, und, äh, und auf der anderen Seite äh, von der Kulturförderung her werden natürlich, soweit ich weiß, einiges mehr Funding reingesteckt in äh, andere Medien, wie Theater und Film und Musik und das ist ja auch, äh, ist auch gut, oder? Die haben auch ihr Funding auf jeden Fall verdient, aber ähm Games haben immer noch so ein bisschen Probleme, um als Kunstform ernst genommen zu werden, habe ich das Gefühl in der Schweiz. Und das liegt von meinem Eindruck her vor allem an, einfach Unwissen, wie cool und kunstvoll das Spiel eigentlich sein kann. Und zwar nicht nur jetzt irgendwelche abstrakten Art Games, sondern auch einfach äh, Kunst liegt auch in Game-Mechanik und in, äh, in Art Style natürlich und in sehr vielen Bereichen vom Game-Design. Was könnte man denn da tun? Was man da tun könnte. Haben Sie eine Idee, dass, was man da so für, die, für die Akzeptanz, für die, Akzeptanz, ja, für ja. die Kultur, damit man es merkt? Coole Spiele machen auf Seiten der, der Developer. Ja schon. Ähm, und für, für halt äh, Presse und äh, also ist es einfach so ein Ding von, dass man auch über, wie man über Spiele berichtet, ist ein bisschen die Frage, oder? weil ähm, ja eben, halt gerade in, äh, in Zeitungen, die nicht regelmäßig über Games berichten, ist das immer noch so wenn die dann mal über Spiele berichten, ist das so. Ja, übrigens, Spiele sind gar nicht nur sinnlos. Und das so, also, ja, danke. Äh, <lacht> ja, also <lacht> ich weiß nicht. Es ist, äh, es braucht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, mehr Offenheit und äh, mehr Recherche auch von, von Seiten von äh, Leuten, die sonst über andere Arten von Kultur und Kunst berichten. Also mehr Games sind Feuilleton. Sorry. Mehr Games sind Feuilleton, Also den ja, Kulturteil ja, der Zeitung. Ja, schon, ja. <lacht> Dann äh, vielen herzlichen Dank, Danke für die ähm, dass äh, Sie uns auch das Spiel gezeigt haben hier und haben äh, gesagt haben, wie es in der Schweiz in Boy schon aussieht.